Ein guter Grund, warum Sie am 14. März Die Linke wählen sollten. Wir engagieren uns konsequent für bezahlbares Wohnen in den Städten und gute Lebensbedingungen auf dem Land. Hierfür bitten wir Sie am 14. März um Ihre Stimme.